Generell hat Social Media für mich und meinen Arbeitsprozess einen sehr großen Stellenwert. Eigentlich werden inzwischen alle Tätigkeiten über digitale, soziale Medien angereichert. Ich denke zum Beispiel an meine Sprechstunde an der pädagogischen Hochschule, die sich über ein Wiki, über Wikispaces selbst organisiert. Auch schreibe ich zum Beispiel Texte oder Papiere mit Kollegen in der sogenannten Cloud. Ich nutze Google Docs oder Google Spreadsheets, um Texte und andere Dokumente gemeinsam zu bearbeiten, zu verändern und letztlich auch ähm, ökonomisch ähm, damit umzugehen. In eine ähnliche Stoßrichtung zielen Anwendungen wie Skype oder Google Hangouts, wenn ich nämlich Besprechungen über das Netz durchführe und damit eben weniger vor Ort sein muss und insbesondere auch mit Kollegen, die eben sehr weit weg wohnen, beispielsweise auch sozusagen global agieren, ähm, in Kontakt bleiben kann und mit ihnen Projekte bearbeiten kann. Ja, und Abschließend gibt es noch meinen Blog, den ich nach wie vor sehr gerne führe und der sich äh, letztendlich mit Themen in Forschung und Lehre auseinandersetzt und mir vor allem zur persönlichen Reflexion äh, meiner Arbeit, meiner Arbeitstätigkeit dient.